Keshunus links, ja, die Bäume, Keshunus rechts auch. Okay. Ja, rechts, ja. Ja, war auch schon zusammengestürzt oh, okay. die Schule ne? wieder neu aufgebaut ne? durch Erdbeben. Ja. Wir besuchen jetzt äh, gleich ein traditionelles Dorf oben. Mhm. Ja. Das ist auch schon ein interessantes Dorf, was man hier auf Lombok noch sehen kann oder besuchen kann. Früher sah das Dorf bei mir zu Hause auch in meinem Dorf auch so aus. Ja. Aber jetzt sind die Häuser im Allgemeinen alles modern gebaut mit Steinen und so weiter. Ne? dann sieht man ja so ein Dorf wie das Dorf, was wir, das wir jetzt sehen werden, nicht ja, mehr, ja. also okay. schon weniger. Ja. Da gibt es dann drei traditionelle oder vier traditionelle Dörfer auf Flombok, die man noch besichtigen kann, ja? Okay. Ja, und dann, das eine ist dann hier, ist auch schon äh, interessant, ja? ja. wir sind schon äh, direkt hier am Fuß des Mount Jani jetzt, ne? macht auch Foto, solche Fahrt durch die kleine Straße. Ja. Durch ja. <lacht> die Landstraße einfach, das sind Fleischwege oder so. Ja, und und die überall sind trocken, hier sehe ich gerade so. wieder Die Schlüsse sind wirklich alle trocken. Das ja. Ja, das sind. Äh, Wasser ist ja nur. Wasser ist da nur zur äh, zu Regenzeit. Ja. Wenn ich jetzt hier eine Bananenstaude sehe, ja. kann ich ja die Banane einfach pflücken oder ist das Diebstahl, weil es jemandem gehört? Das ist Diebstahl, das gehört schon ja. jemandem. Okay. Ja. Das ist alles privat, ne? Mhm, also das Wahnsinn. Land. Na ja, gut zu wissen, weil als Deutsche weiß ich das ja nicht. Wenn also ja, ja. gehe hier spazieren und ja. sehe eine wunderschöne Mann, hole <lacht> <lacht> ich sie mir runter und denke die ist, wächst einfach frei. <lacht> Aber wenn äh, wir so Ja, da gibt es dann aber schon äh, Bäume, wie Mangos, direkt neben der Straße. Mhm. Äh, das, das, das kann man nehmen, ja? ja okay. Aber jetzt die hier hinter der Mauer zum Beispiel, das gehört. Ja, das, ist das, klar, das ist ja sehr klar, das würde ich auch nicht nehmen. Ja. Wenn die Mauer drum ist, nimmt kein deutscher das. Genau. <lacht> <lacht> ja. Aber die hier, wie hier zum Beispiel, das ist ein, äh, das ist Jagdfrucht, ja? Mhm. Direkt an der Straße, das gehört schon dem Staat. Ja? Das heißt, man darf die dann nehmen. Ja? Ja, das ist ein, ein, Heiß, ein, ein mobiles Geschäft. Ja. Okay. Das, ist, das gibt bei uns Basso heißt das. Yeah. Ah. Basso ist ja äh, eine Art von Nudel. Yeah. Ah, okay. Nudeln, oder, oder da gibt es dann ähm, Fleisch, äh, Fleisch. Diese Belche, äh, diese ja. klein? Genau, was die Genau, die, die Basso okay. heißt es yeah. okay. ja, okay. Da haben die Soße dran in der Flasche, in der Plastikflasche. Yeah. Das wird dann gern von den Kindern gekauft. Ja? Die Kinder essen die gerne. Ja? Oder die Erwachsenen auch, ja? wie Adibu oder sowas. ist sind ja wild jetzt, ja. gehört keinem mehr. Ja. Okay. Das ist auch nicht gefährlich, oder? Ja, ab und zu sind die Beißen auch, ja. Weil die dann nicht so gewohnt sind zu den Menschen, also mit den Menschen, ja. Aber die haben Angst ja vor Menschen oft, ja. Bei allen sind ja mitten auf der Straße liegen. Ja, auch schon. Die machen auch schon ab und zu so. Bambus aus äh, Holz, ja. Schön, zwischendurch sein, ja. auch Beton, der ja. äh, wie gesagt, auch die waren auch schon äh, zerstört. Ja. Eine die Rente, dann, ja. Muss Familie unterstützen praktisch. Genau, ja. Kinder, die Kinder genau. müssen die Familie unterstützen. Und wie ist, es bei, wie ist es bei den Induen ist ja so, so hat äh, Puto das erzählt, dass der äh, jüngste Sohn zu Hause bleibt muss, so um die Eltern zu pflegen und, zu, und den Tempel zu Nein, nicht pflegen. immer. Ja, im ja, Wer das machen kann, der bleibt bei, äh, bei den Eltern zu Hause. Ja. Einer, also muss nicht der Jüngste okay. sein. Ja. Ah, okay. Also einer bleibt bei den auch genau. zu ja. Eltern? Und das heißt, Menschen da kann man auch schon ein bisschen besprechen, also mit den Geschwistern. Ja. Ja. Also wer dann da bleibt bei dem. Ja. Okay. Der das machen kann. Also, vielleicht, der arbeitet nur nicht weit weg von dem ja, zu Hause, ja, ja. Dann, der kann um, sich dann um den Eltern kümmern. Okay. Ja. Aber wir werden auch schon von den anderen Kindern noch unterstützt. Ja, ja. Das ist ja in Deutschland gar nicht. So, ja. Das ist ja da lebt jeder sein eigenständiges Leben, so wie er es möchte. Es gibt sicherlich welche, die dann zusammenbleiben, gerade auch in der ländlichen Gegend. Schon, Aber ich es richtig. Also, als, als Rentner äh, kriegt man ja schon Geld also von dem Staat, also fürs Leben. Ne? Ja, also, ja, nicht vom Staat, nee, nee Also, nee, ja, also nee. was man früher... <lacht> weniger, viel weniger als man früher eingezahlt also, ne, hat. Viel weniger. Was man früher eingezahlt hat. Ja, viel ne? weniger, definitiv, viel weniger. Und wurde gezwungen wurdest, das einzuzahlen. Ja. Also wenn ich das Geld genommen hätte und in eine private Versicherung gesteckt hätte, Aha. würde ich viel besser leben. Oh, ja. Sie mal alle sagen, ja in, in Deutschland kriegen ja die Rentner Rente, ja. ja. Hast du vorher alles eingezahlt? Ja, richtig, richtig. Und sogar mehr. Ja, hier ist das Dorf. Mhm. Ja. Wir stellen unser Auto hier und wir machen so eine kleine Besichtigung erstmal und dann bevor wir dann zum Wasserfall gehen.